In diesem Lernvideo lösen wir gemeinsam Übungsaufgaben aus dem Bereich der Zinseszinsrechnung. Wir arbeiten also mit den Formeln kn ist gleich k0 mal q hoch n, also Endkapital ist Startkapital mal Zinsfaktor hoch die Laufzeit und der Zinsfaktor q berechnet sich als 1 plus p durch 100. Am besten wäre es, wenn ihr jetzt auf Pause drückt, versucht die Aufgaben selbstständig zu lösen und anschließend seht ihr dann eine Musterlösung. Bis gleich. Bei Aufgabe 1 schreibe ich mir zunächst mal raus, welche Größen in der Aufgabe denn gegeben sind. Wir haben einmal ein Startkapital in Höhe von 50.000 Euro. Dann weiß ich, dass ich für die ersten 5 Jahre 2,5% Zinsen bekomme. Und für die nächsten 3 Jahre jeweils 3,25% Zinsen. Wir haben also eine Laufzeit N von 5 bzw. 3 Jahren und zwei verschiedene Zinssätze. In Teilaufgabe A sollten wir dann zunächst mal Q1 und Q2 berechnen, also die Zinsfaktoren zu dem jeweiligen Zinssatz. Und das sind dann einmal 1,025 und 1,0325. In Teilaufgabe B mussten wir dann berechnen, wie viel Geld Peter am Ende der gesamten Laufzeit hat. Also 5 plus 3 Jahre ergibt 8 Jahre. Dann nehme ich das Startkapital, nämlich die 50.000 Euro. Und diese werden für 5 Jahre mit 1,025 verzinst. Und dann nochmal 3 Jahre mit einem anderen Zinsfaktor. Und das kann ich einfach so direkt aufschreiben und komme dann auf mein Endkapital nach 8 Jahren. In Teilaufgabe C mussten dann noch die Zinsen bestimmt werden. Da nehme ich dann einfach mein Endkapital, also das Kapital nach 8 Jahren und ziehe davon das Startkapital, die 50.000 Euro ab und erhalte somit mein Endkapital nach 8 Jahren. Bei Teilaufgabe 2 hatte ich gegeben, dass Johanna nach 25 Jahren 250.000 Euro besitzen möchte und die Bank gewährt ihr 1,75% Zinsen. Ich habe also gekannt meine Laufzeit mein Endkapital nach 25 Jahren und mein Zinsfaktor Q. Gesucht war demzufolge das Startkapital K0. Dann setze ich einfach alles in die Formel für die Zinseszinsrechnung ein und löse diese Gleichung nach Q auf, indem ich einfach diesen kompletten Teil auf die andere Seite der Gleichung bringe. Also ich teile dadurch. Und dann ist es eine Aufgabe für den Taschenrechner. Das möchte ich euch noch kurz zeigen, wie man das korrekt einsetzt. Also zunächst ein Bruch, dann schreiben wir oben die 250.000 Euro rein und unten 1,0175 hoch 25. Dann noch wichtig: Eurobeträge immer auf zwei Nachkommastellen runden, also ist es hier nicht 0,07, sondern 0,08. Bei Teilaufgabe 3 hatten wir K0 gegeben, das waren nämlich die 25.000 Euro, die Sebastian einbezahlt. Und es lagen ja auch schon 10.000 weitere Euro auf dem Konto, also sind es insgesamt 35.000 Euro. Dann kennen wir unseren Zinssatz, dadurch kennen wir auch unseren Zinsfaktor. Und die Laufzeit war ein klein wenig verschlüsselt gegeben, nämlich vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2018. Dass man sich jetzt hier nicht verhudelt und kleine Fehler reinmacht, habe ich das nochmal in Ruhe aufgeschrieben. Die Laufzeit vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012 sind genau ein Jahr und dann kommen noch sechs weitere Jahre dazu. Also beträgt die Laufzeit insgesamt sieben Jahre. Also einfach das Datum genau lesen, gucken, ob vom 01.01. oder ob vom 31.12. ausgerechnet wird. Zur Not auch nochmal mit so einem Zeitstrahl aufschreiben und dann klappt das auch. Die Größe, die gesucht war, war mal zunächst das Endkapital also das Kapital nach sieben Jahren, also 35.000 Euro zur K0 mal 1,0085 sieben. Das sind dann in dem Fall 37.136. Und auf zwei Nachkommastellen runden Also 3.6. So, es war aber nicht nur nach dem Endkapital gefragt, sondern auch nach den Zinsen, die wir für die ganze Zeit erhalten haben. Also nehmen wir wieder unser Endkapital und ziehen davon das Startkapital ab. Die Teilaufgabe B spare ich mir an dieser Stelle. Das ist wesentlich einfacher. Die Laufzeit sind 12 Jahre und dann könnt ihr ganz einfach euer Endkapital und die Zinsen berechnen. Bei Teilaufgabe 4 haben wir alle Größen gegeben, Außerdem Zinsfaktor, also das kleine q bzw. klein p ist gesucht. Wie gehe ich dabei vor? Ich setze erstmal alle Größen, die ich gegeben habe, in die Formel ein und muss jetzt diese Gleichung nach klein q auflösen. Dazu bringen wir erstmal die 7500 auf die andere Seite, also geteilt durch 7500. Achtung, hier wird häufig der Fehler gemacht, dass einfach minus 7500 gerechnet wird. Das geht aber nicht, weil die 7.500 ja mit einem mal und dem Q hoch40 verknüpft sind. Also muss ich hier dividieren. Auf der linken Seite der Gleichung stehen also 34.500 geteilt durch 7.500 Und rechts bleibt zunächst stehen q hoch 40. Jetzt wollen wir aber nicht wissen, wie viel q hoch 40 ist, sondern wir wollen wirklich q bestimmen. Deshalb müssen wir hier noch die Wurzel ziehen. Und zwar nicht irgendeine Wurzel, sondern die 40. Wurzel. Also, wie geben wir das in den Taschenrechner ein? Wir brauchen äh, ein gewisses Wurzelzeichen. Was ich häufig sehe, ist folgendes. Hier wird geschrieben 40 und dann Wurzel. Das funktioniert so leider nicht, sondern ihr müsst auf Shift drücken und wir brauchen dieses Symbol. Hier könnt ihr jetzt schreiben die 40. Wurzel und auf die linke Seite kommt der Bruch. So, und dann erhalten wir hier für unser Q. 1,03, ich runde das ist auf vier Nachkommastellen, 8,9. Und wenn wir jetzt noch den Zinsfaktor bestimmen wollen, äh, Entschuldigung, nicht den Zinsfaktor, sondern den Zinssatz, den Zinsfaktor haben wir gerade bestimmt, also wie viel Prozent Zinsen uns die Bank gewährt, dann sind es genau 3,89% Prozent pro Jahr. Wie gehe ich dabei vor? Ich ziehe von dem Zinsfaktor zunächst 1 ab und verschiebe anschließend das Komma um zwei Stellen nach rechts. Dann bin ich genau bei 3,89. Also unsere Lösung für die Aufgabe Numero 4a ist 3,89%. In Teilaufgabe B sollten wir dann noch bestimmen, wie viel Geld er nach 20 weiteren Jahren auf seinem aus, aus dem Konto liegen hat, wenn die Bank ihm exakt das, den gleichen Zinssatz gewährt. Ähm, da nehme ich also einfach die 34.500 als mein Startkapital, multipliziere die mit dem Zinsfaktor und ja, habe eine Laufzeit von 20 Jahren und das sind dann 74.010,62 Euro. Und 62 Cent. Bei Aufgabe Nummer 5 hatten wir alle Größen gegeben außer der Laufzeit klein n. Ich habe alle Größen in die Formel für die Zinseszinsrechnung eingesetzt und mein Ziel ist es jetzt diese Gleichung nach klein n aufzulösen. Also bringe ich erstmal die 150.000 Euro auf die linke Seite der Gleichung und jetzt habe ich hier eine Gleichung in der ich den sogenannten Exponenten suche, also die Hochzahl. Und dafür brauchen wir den Logarithmus. Ich möchte euch kurz zeigen, wie das auf dem Taschenrechner funktioniert. Und zwar bitte nicht diese Taste benutzen, sondern wir brauchen einen Logarithmus mit einer Basis, die wir selber bestimmen können. Deshalb nutzen wir diese Taste. Die Basis ist bei uns der Zinsfaktor klein q, also 1,0125. Und dahinter schreiben wir einfach den Bruch. In der linken Seite der Gleichung. So, und der Logarithmus berechnet uns jetzt exakt, wie groß n sein muss. Die Runden die Laufzeit klein n immer auf volle Jahre und ähm, die meisten würden jetzt hier an der Stelle sagen, naja, wenn ich es runden muss, dann sind es exakt 62 Jahre. Das Problem ist jetzt nur nach 62 Jahren haben wir unser Endkapital, also diesen Betrag von 325.000 Euro noch nicht erreicht. Wir müssen deshalb in dem Fall aufrunden auf 62 Jahre. Also die Laufzeit N beträgt 63 Jahre. Erst dann verfüge ich über mindestens 325.780 Euro. Dann noch im Schnelldurchgang die Aufgabe 6 und 7. Bei Aufgabe Nummer 6 war der Zinsfaktor bzw. der Zinssatz gesucht. Ihr müsst also die Gleichung nach Q auflösen und anschließend aus Q den Zinssatz klein p berechnen, das sind dann 1,76% pro Jahr. Bei Aufgabe Nummer 7 ist das Startkapital K0 gesucht, für Teilaufgabe A sind das dann 40.757,89. Teilaufgabe B habe ich mir gespart, aber das kriegt ihr hin, ihr müsst einfach nur den Zinsfaktor entsprechend anpassen, der ist dann halt nicht mehr 1,02, sondern 1,05, 1,1, 1,15. So, dann war es das zum Übungsblatt für gemischte Übungsaufgaben aus dem Bereich der Zinseszinsrechnung.